Dieses Tutorial zeigt, wie Sie mit der Aktivität Studierendenordner die von den Studierenden hochgeladenen Dokumente aus der Aktivität Aufgabe den anderen Kursteilnehmerinnen zur Verfügung stellen. Im ersten Schritt aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus mit Bearbeiten einschalten. Dann klicken Sie im Themenabschnitt Ihrer Wahl auf Material oder Aktivität hinzufügen. Im nun erscheinenden Auswahlmenü klicken Sie auf »Studierendenordner« anschließend auf »Hinzufügen«. Auf der nun geöffneten Seite tragen Sie zunächst den Namen des Studierendenordners ein. Am besten einen Namen, der auf die zu veröffentlichte Aufgabe deutlichen Bezug nimmt, zum Beispiel »Abgegebene Dateien zur Aufgabe – Projektabgabe«. Anschließend verfassen Sie eine Beschreibung zur Information der Studierenden, wieder unter Bezugnahme auf die betroffene Aufgabe. In diesem Ordner finden Sie die zur Aufgabe Projektabgabe hochgeladenen Dateien Ihrer Kolleginnen. Da wir einen Studierendenordner zur Veröffentlichung von Aufgaben anlegen, ändern wir die Default-Einstellung »TeilnehmerInnen dürfen Dateien hochladen« auf »Dateien aus Aufgabe importieren«. Die Default-Variante wird übrigens im Tutorial »Studierendenordner – Veröffentlichung von Studierenden-Uploads« behandelt. Als Folge dieser Aktivierung erscheint ein Dropdown-Menü, das es erlaubt, den Studierendenordner mit einer Aufgabe zu verknüpfen. Es ist empfehlenswert, die automatische Synchronisation mit Aufgabe zu ermöglichen. Aktivieren Sie hierfür die Checkbox. Lassen Sie im Feld Einverständnis einholen den Defaultwert Ja, so muss der Studierende sein Einverständnis zur Veröffentlichung seiner hochgeladenen Aufgabenlösung geben. Ändern Sie den Wert auf Nein, werden die in der verknüpften Aufgabe hochgeladenen Dateien automatisch veröffentlicht. Das Einverständnis der Studierenden sollte man sich dann aber auf andere Weise einholen. Im vorliegenden Fall möchten wir das Einverständnis der Studierenden einholen. Hinweis: Wenn die ausgewählte Aufgabe Gruppen verwendet, können Sie zusätzlich bestimmen, ob die Zustimmung aller Mitglieder der Gruppe notwendig ist oder ob es ausreicht, wenn ein Gruppenmitglied zustimmt. Scrollen Sie nun nach unten und klicken Sie auf Speichern und Anzeigen. Weil wir das Einverständnis der Studierenden einholen wollen, muss, nachdem Studierende Dateien hochgeladen haben, noch ein weiterer Schritt erledigt werden. Wir müssen die jeweiligen Studierenden um Einverständnis zur Veröffentlichung ersuchen. Das geht folgendermaßen. Klicken Sie im oberen Bereich auf den Button Dateien aktualisieren. Den nun folgenden Hinweis bestätigen Sie mit Weiter. Im Bereich Alle Dateien sehen Sie in der Spalte Status zunächst lauter Fragezeichen. Bei den Studierenden, deren Dateien Sie für alle sichtbar machen wollen, wählen Sie im Dropdown-Menü Einverständnis einholen, den Wert Ja. Anschließend klicken Sie auf den Button Einverständnis aktualisieren. Wir sehen nun die Studierendenansicht. Betroffene Studierende haben ein Dropdown-Feld eingeblendet und können der Veröffentlichung zustimmen oder sie ablehnen. Max stimmt der Freigabe zu. Bob lehnt die Freigabe ab. Wir sind nun wieder in der Lehrendenperspektive und können sehen, wer abgelehnt und wer zugestimmt hat. Die Aufgaben der Studierenden, die zugestimmt haben, werden automatisch veröffentlicht. Wenn Sie wollen, können Sie übrigens bei allen markierten Studierenden, zum Beispiel die Dateien dieses Ordners, auf einmal als ZIP-Datei herunterladen. Dokumente für andere Studierende sichtbar oder unsichtbar schalten, den Status zurücksetzen bzw. das Abgabeende verlängern.